Okay, ähm, oh. Oh, entschuldigung. <lacht> <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem P-Shop-Slot. Ähm, wir haben jetzt ein gutes Jahr den neuen P-Shop. Ich höre immer wieder, äh, der hat doch mal geschlossen. Gibt es den überhaupt noch? Äh, deswegen haben wir gedacht, wir erzählen euch so ein bisschen, was in dem vergangenen Jahr passiert ist. Ähm, was hat sich getan? Wie geht es weiter? Und natürlich ganz wichtig, wie kann uns der P-Shop nächstes Jahr im Wahlkampf helfen? Ich habe mal hier die, die Wahlkampftermine schon mal rausgeklickt. Ähm, es gibt jede Menge zu tun, es wird jede Menge Flyer zu drucken geben. Ähm, ja, Aber Gordon, erzähl uns noch mal ein bisschen, was sich so getan hat. Ja, ähm, wie die meisten von euch schon wissen, ähm, habe ich ähm, im März letzten Jahres den e shop übernommen so direkt kurz ähm, vor der Europawahl, nachdem ähm, das alte Team ähm, den Job nicht mehr fortführen wollte und ähm, bin da direkt dann auch gleich äh, ins kalte Wasser gesprungen, so kurz vor der Europawahl ähm, mit der ganzen Orga, die da dran hing, ähm, das ganze Material für den Wahlkampf äh, zur Europawahl zu organisieren. Ähm, und entsprechend äh, so noch ganz frisch äh, im Job und das war schon äh, eine sehr interessante Herausforderung. Ähm, ich habe dann angefangen, ein äh, neues Shop-System aufzubauen, was Sie jetzt hier ähm, auch entsprechend auf dem BIMA sehen kann, ähm, Zu finden äh, ist der Shop unter der URL shop.piratenpartei.de, ähm, weil der Support für das alte System ähm, ausgelaufen wäre und ähm, es war daher zwingend notwendig, auch ein neues zu setzen. Ähm, was wiederum auch äh, dazu führte, dass wir bestimmte alte Datenbestände nicht übernommen haben, wie eure Gliederungsaccounts, ähm, mit denen ihr früher ähm, Sammelbestellungen machen konntet. Ihr müsst euch jetzt sozusagen einen äh, neuen Account anlegen. Ähm, ich habe hier auch mal eine Übersichtsseite gemacht, wie äh, das machen. Wir gut. Ja, genau. Wenn ihr hier im Menü auf Gliederungsaccounts klickt, ist nochmal ganz genau erklärt, wie bekomme ich einen Gliederungsaccount und wie kann ich dann entsprechend mit in den Shop einkaufen als Gliederung. Der Shop ist natürlich nicht nur für Gliederungen, sondern für alle offen. Und wie gesagt, ihr habt halt im Gliederungsbereich spezielle Möglichkeiten, direktdruck oder artikel spendendosen wie sie haben, die Sachen, zusammen nicht öffentlich verfügbar sind aber dazu kommen wir später noch mal ich habe dann angefangen eine neue logistik aufzubauen und ein komplett neues eigene lagerwirtschaft denn der partner mit dem der alte betreiber früher zusammengearbeitet der digital hatte kein interesse mehr daran so könnte man es zumindest ausdrücken das weiterzuführen. Zumindest hat er uns ähm, ein Angebot gemacht, das ähm, nicht mehr tragbar war. Ähm, und äh, wir hätten dort so viel Geld bezahlen müssen für die Logistik, dass das, ähm, ja... So, hat aber auf der anderen Seite auch entsprechend den Vorteil, ähm, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ähm, individuellere Abpackungen zu machen, das heißt zum Beispiel auch stück oder ja eher auf eure Wünsche einzugehen und nicht ähm, darauf angewiesen sind, äh, wie die Sachen bereits vorgepackt dann im, im Logistikzentrum liegen. Ähm, insofern, äh, wenn ihr irgendwas Spezielles habt, äh, was ihr gerne irgendwie wollt, oder äh, was so im Shop vielleicht noch nicht abgebildet ist, dann schreibt einfach eine E-Mail und dann gehen wir entsprechend darauf ein. Haben wir oder habe ich in diesem Jahr den Wahlkampf in Hamburg begleitet mit Material und auch den Wahlkampf in Bremerhaven, Bremen? Hier haben wir das erste Mal tatsächlich sozusagen eine direkte Kooperation mit den Landesverbänden gemacht. Sprich, zum Beispiel, die Bremer sind zu uns gekommen und haben gesagt, Sie möchten zum Beispiel eigene Streichholzschachteln haben mit äh, den Bremer Stadtmusikanten drauf. Ähm, Sie möchten gerne ähm, einen Gutebeutel haben mit ähm, den Bremer Stadtmusikanten drauf. Hami ähm, ja, zeigt die gerade mal rum. Ähm, solche Sachen haben wir dann ermöglicht. Das heißt also auch für euch äh, zur Information, wenn ihr irgendwelche Sonderwünsche habt, ähm, wenn ihr glaubt, ihr braucht unbedingt etwas, was es irgendwie in der Form noch nicht im Shop gibt, dann sagt es einfach und ich sage mal, die meisten Sachen sind tatsächlich auch Und im schlimmsten Fall heißt es dann nein, aber wir es auf jeden Fall erst mal. Wir haben in Bremen das erste Mal auch ein neues Konzept der Wahlkampfunterstützung umgesetzt, eine sogenannte Soli-Abwicklung nenne ich das jetzt mal, in der Regel ist es ja so, dass die Landesverbände, die keinen Wahlkampf haben, eben die Landesverbände unterstützen, die gerade im Wahlkampf sind, also auf finanzieller Ebene. Früher wurde an die Landesverbände irgendwie direkt Geld gegeben und man wusste dann nie so genau, was haben die jetzt dann gemacht, wie, wie wurden die Mittel verwendet und äh, wir haben hier in Bremerhaven das erste Mal ähm, ein, die, die Abwicklung über den P-Shop gemacht, das heißt zum Beispiel Landesverbände haben einen, ein Budget zur Verfügung gestellt, haben gesagt, okay wir unterstützen Bremerhaven oder Bremen mit 2000 Euro ähm, und ihr könnt die Rechnungen sozusagen an uns stellen. Das heißt wir haben dann über den P-Shop entsprechend ähm, das Material, das in Bremerhaven benötigt wurde, an Bremerhaven gesendet und gleichzeitig die Rechnungen dann aber an die entsprechenden ähm, Landesverbände gestellt, die das dann abgewickelt oder beglichen haben. Somit wussten die, wofür ist unser Geld ausgegeben worden, was haben sie tatsächlich damit gemacht. Und ähm, das ist ein Konzept, das sehr, sehr gut funktioniert hat, das auch äh, gut angekommen ist und das wir in Zukunft auch für die äh, folgenden äh, Wahlkämpfe weiter äh, verfolgen wollen. Dann sind halt im Laufe der Zeit immer wieder Anpassungen und Wünsche bezüglich des Shops in das System eingeflossen und wurden weiter programmiert. Wir haben hier mittlerweile die Bio-Akkreditierung drin, die Kaperbriefe briefe oder den Kompass. Hier ist das System soweit aufgebaut worden, dass die ihren eigenen Login-Bereich haben, ihre eigenen Artikel sozusagen im Shop ähm, verwalten können, die Sachen selber anlegen können ähm, und auch selber, wenn sie wollen, einen, äh, ja, die eigene Logistik machen wollen. Das Ganze ist entstanden aus der Idee, dass ähm, einige Landesverbände gesagt haben, sie möchten gerne auch einen eigenen Shop haben, ähm, sie möchten gerne Dinge ähm, über den E-Shop äh, vertreiben, vielleicht mit eigenem Landeslogo, ähm, eine eigene Tasse oder irgendwie ein eigenes Branding. Ähm, diese Optionen sind äh, mittlerweile alle da und wir können sie umsetzen. Ähm, diesbezüglich wird es auch nochmal äh, dann äh, nachher in dem Schatzmeisterslot einen entsprechenden Antrag geben, ähm, da soll äh, entsprechend die Satzung geändert werden, auch in Würzburg, sodass ähm, die Umsätze, die die, ähm, die äh, Verbände dann in dem shop machen zum Beispiel, ähm, auch tatsächlich auf ähm, ihre Finanzierung mit angerechnet werden in Bezug auf den innerparteilichen Finanzausgleich, sodass es dann für euch sozusagen da auch nochmal einen zusätzlichen Benefit gibt ähm, und ihr die Option habt, ähm, auch euren Deckel zu erreichen, den ihr er, ähm, erreichen sollt. Oder zu überschreiten vor allem. Ja, umso höher, umso besser. Für alle. Ja. Ja. Kann man da tricksen? Also wenn er ja schon voll ist, kann man es Nein. Schade. Aber du kannst den anderen gerne Tipps geben, wie man das erreichen kann. Yeah. Und vielleicht kannst du ihnen sagen, so, dieses Produkt läuft super gut, vielleicht würde wir es auch mit euren Landeslogo haben. So, ähm, ein äh, sehr, sehr großer Bereich, wo auch sehr, sehr viel Zeit ähm, im P Shop hineinfließt, ist unter anderem die Gestaltung von Material ähm, wie Flyern, wie Merchandising-Sachen, wie Aufkleber, ähm, was es nicht so alles gibt weil wir tatsächlich im Moment in dieser Partei das Problem haben, dass wir irgendwie keine Gestalter mehr haben oder die alle so ausgelastet sind, dass sie es nicht mehr machen können, oder aber auch, weil es immer noch sehr, sehr viele Gliederungen gibt, die einfach ihren Kram machen, was auch gut ist, aber ich würde mir an der Stelle wünschen, dass sie zumindest, wenn sie einen Flyer entwickeln oder irgendwelche Merchandising-Artikel oder Aufkleber machen, das an den Job weiterleiten, so dass wir die Option haben, das dort aufzunehmen und alle anderen auch von der Arbeit, die dort geleistet wurde, partizipieren können. Das ist leider etwas, was noch nicht so richtig angekommen ist, Das müssen wir da bisher unbedingt noch ran. Und ich denke, das ist vielleicht auch eure Aufgabe, das in die Gliederung nochmal hineinzutragen und zu sagen, hey, wir haben hier irgendwie einen gemeinschaftlichen Job, von dem alle partizipieren können, wenn ihr einen coolen Scheiß macht, schickt den einfach mit dahin und lasst die anderen mit davon profitieren. Aber, gerade in Hinsicht auf die ganzen Wahlkämpfe, ähm, wird halt definitiv ähm, Personal benötigt. Ähm, da bin ich gerade noch in Verhandlungen mit dem Bundesvorstand, wie wir das irgendwie ähm, abwickeln können. Er weil lacht schon wieder. <lacht> Aber, ähm, ich sag mal, auch Tom hatte damals für, für die Bundestagswahl noch zwei zusätzliche Kräfte, weil auch er hätte das alleine nicht wuppen können. Ähm, für eine Person ist das dann gerade in solchen Wahlkämpfen einfach äh, auch ähm, nicht mehr ähm, zu bewältigen. Und so was hm? was ähm, für ein Jahr erstmal. Mhm. Äh, weil wir haben halt wie gesagt im März äh, ja, die ja, Wahl ja. und im September und damit zieht sich das vom Prinzip her äh, über das ganze Jahr. Und wenn man dann zwischen, also zwischen Ende März äh, und dann, Anfang sozusagen vielleicht auch mal 14 Tage noch mal irgendwie Luft holen kann, wäre das vielleicht auch nicht verkehrt. So. Ähm, dabei ähm, hatte ich unter anderem daran gedacht, dass vielleicht eine Person sich eben ausschließlich dann um ähm, Drucksachen wie Flyer, Plakate, Sticker, Visitenkarten, Shirts, Tassen und sowas, alles was ihr. Ähm, auch ähm, in den Gliederungen dann braucht ähm, kümmert ähm, und ähm, eine Person eben äh, sich darum kümmert um Beantwortung von E-Mails und Anfragen ähm, mit den Gliederungen kommuniziert äh, aufnimmt was habt ihr für Wünsche was braucht ihr für den Wahlkampf ähm, das in Produkte ummünzt ähm, so dass ich mich dann tatsächlich ähm, darum kümmern kann mit den Lieferanten zu verhandeln, neue Produkte zu releasen, die Umsetzung, das Handlings, die Verwaltung, äh Ver ja, Verwaltung, Buchhaltung, Marketing, was da halt alles so mit dran hängt. Und dementsprechend da also so ein Stückchenweise habe ich dann eben versammelt und die Kommunikation ein Stückchen weit abzugeben. Zentralisierung für Logistik und Material. Er soll euch in den Gliederungen die Organisation von solchen Sachen erleichtern. Sie soll euch Zeit sparen. Sie soll an einem ähm, zentralen Punkt sozusagen dafür sorgen, ähm, dass ihr mit all den Dingen, die ihr irgendwie braucht, für eure politische Arbeit, versorgt werdet. Ähm, darunter fallen zum Beispiel auch ähm, nicht nur im Flyer, sondern halt auch Sachen, die ihr äh, im normalen Bereich braucht, wie zum Beispiel Spendendosen, äh, Wahlurnen, Akkreditierungsunterlagen, äh, Stimmkarten. Ähm ich habe hier gerade auch schon wieder zwei neue Ideen. Es wird Briefpapier gewünscht, äh, Briefumschläge, äh, das werden wir jetzt aufnehmen. Ähm Sprich, wenn ihr da in dem Bereich irgendwo wo ein Bedarf seht, dann Seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, einfach eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hey, das hätten wir gerne, das brauchen wir, dann nehmen wir das gerne auf, um euch da sozusagen die Arbeit zu erleichtern und die wenigen Leute, die noch da sind, tatsächlich politische Arbeit betreiben können. Das ja alles gespielt, das ja das drauf ähm, es ist, kommt ganz darauf an, wenn der Flyer schon fertig entworfen ist, ja, das ja. ist dann was ist dann, ist dann meistens nicht der Fall ist. Dann, also Wenn er schon entworfen ist, ist es ganz einfach, dann nimmst du deinen Niederungsaccount, klickst an und kannst hier im P-Shop wie in jeder anderen Druckerei gehst aus Direktdruck, sagst Flyer, dünn, lang, vier Seiten, sechs Seiten, und kannst dann die Vorlage hochladen und das Ganze sozusagen in Druckauftrag geben. Und ähm, da ist sozusagen an der Stelle auch tatsächlich mein Appell an alle, ähm, nicht über irgendwelche externen Druckereien zu drucken, wie Flyer, Alarm und Co., sondern ähm, das tatsächlich über den P-Shop zu machen. Von der Preisgestaltung her sind wir da genauso teuer wie ähm, Flyer-Alarm äh, und, und die anderen auch, also das heißt, für euch entstehen da nicht wirklich mehr Kosten. Ähm, wir haben aber den Vorteil, dass wir eine entsprechende Umsatzzahl im Jahr dann ähm, bei dieser Druckerei haben, dementsprechend wieder dort Konditionen für Rabatte aushandeln können, um dann auch zum Beispiel Plakate oder andere Dinge wieder wesentlich günstiger zu bekommen. Ähm, und umso mehr wir über diesen, diesen P-Shop tatsächlich dann auch an Material drucken, umso mehr profitieren wir alle dann nachher am ja, Ende wieder davon. Das ist gar, ja, gut. ja. Wenn, wenn da was zu reklamieren ist, dann immer drauf, dann reklamiert das. Dann ist das auch berechtigt. Sie würden genau, das auch, wenn wir das über dich machen und die Reklamation haben, weil tatsächlich kommt da über mich vor, dass du 20 Feier findest, dann da jemanden, der guckt macht mal und reklamiert das immer, bringt da den Motor. Genau, dann schickst du mir ein Foto dazu und sagst, dass und das ist ein Fehler und dann reicht das auch tatsächlich weiter und dann gibt es halt genau da auch diese Verbatte oder Nachlässe, wie bei den anderen auch, genau. So, dann haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was kommt in Zukunft? Und eines der wichtigen Probleme ist, und du hast es gerade angesprochen, Flyer, ich brauche einen Flyer, und meistens sind sie halt eben nicht gestaltet, ähm, und was können wir da machen? Und ähm, daraus ist die Idee entstanden, web ähm, to print. Und an dem Punkt übergebe ich dann einfach mal an die Hermine. Okay, ich werde das jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Wir alle sind irgendwo Mitglied eines Kreisverbandes oder eines Bezirksverbandes. Ich war bis vor kurzem noch in meinem Kreisvorstand aktiv. Ähm, viele von euch werden das Problem wahrscheinlich kennen. Man hat dann irgendwie äh, irgendeine Wahl oder es ist irgendwas los und man hat keinen, der einen Flyer hat und dann ist die SG-Gestaltung äh, total überlastet. Das sind irgendwie nur noch eine Handvoll von und die reagieren dann nicht in der Zeit, in der wir das brauchen, ähm, weil wir in der Regel auch immer auf den letzten Drücker irgendwie auf die Idee kommen, dass wir einen Flyer brauchen. Und also so kenne ich das aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich dann meistens noch da sitze und irgendwie zwei Stunden irgendwas zusammenklicke, was dann mehr oder weniger stümperhaft aussieht. Ähm, äh, das Problem hatten wir gerade bei der Kommunalwahl jetzt in NRW, da war so viel Arbeit für unsere Kreativen, dass die einfach total überlastet waren, haben einfach nur irgendwie die Dinger designt rausgehauen und wenn dann irgendwie was nicht ganz so rund war, wie man es gerne gehabt hätte, dann ja, also ein, ein Riesen-Drama, ähm, wie ihr seht, wir haben nächstes Jahr zwei Kommunalwahlen in Hessen und Niedersachsen. Wir werden jede Menge Flyer für Direktkandidaten brauchen, wir haben Landtagswahl, also es wird sehr, sehr viel Arbeit auf uns zukommen und wir haben einfach nicht genügend Gestalter, um das Ganze irgendwie zu bewältigen, diesen ganzen ähm, Ja. Ich habe dann beim letzten Landesparteitag mal mit dem Marc Jansen von den kreativen NMD darüber gesprochen. Der sieht das Problem dann natürlich auch noch von der anderen Seite. Und dann haben wir uns mal überlegt, wie können wir das machen. Also Gordon hat ja auch schon angesprochen, er übernimmt ja jetzt auch die ganzen Gestaltungsgeschichten teilweise, was nicht unbedingt sein muss, weil er andere Sachen zu tun hat. Und dann kamen wir auf die Idee, wie machen das denn andere Parteien? Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von der SPD. Die hatten für 2014 bzw. <lacht> die haben also grundsätzlich irgendwie für, für, für alle Jahre immer irgendwie eine Kampagne und dann kann man sich da irgendwie durchklicken. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Plakate raus. Die haben hier einfach irgendwie jede Menge Artikel, DIN A1, DINA 0, in einem fertigen vorgegebenen Design. Das sieht dann ungefähr so aus, und man muss quasi dann einfach nur noch sein Kandidatenfoto hochladen, ein paar Dinge ausfüllen und das ganze Ding dann irgendwie zur Bestellung geben. Und dann wird das gedruckt und geliefert und alle sind zufrieden und es ist nicht wirklich viel Arbeitsaufwand. Ja, das sieht dann nur irgendwie ein bisschen doof aus, wenn das alles so fest vorgegeben ist. Und dann haben wir uns gesagt, als wir uns dann alle drei mal zusammengesetzt haben, das können wir ein bisschen besser, das ist Und deswegen haben wir gedacht, wir hätten gerne ein eigenes Web-to-Print, äh, Im P-Shop, bei dem wir viele coole Sachen machen können, also zum Beispiel mit äh, den üblichen vorgegebenen Schriften, die wir als Piraten so haben, im Rahmen unseres Corporate Design, was auch dann die 1Vs da irgendwie zusammen auskegeln, ähm, wir haben unsere Logos, wir haben Bilder, wir haben Grafiken, da ist unser ganzes Wiki voll, wir äh, haben Unmengen von Dingen. Ähm, wir packen das einfach alles da rein, die Gestalter geben einfach ein Layout vor, für die verschiedenen Postkarten, Flyer, Formate, was auch immer. Und dann könnt ihr einfach hingehen, euch mit eurem Beliederungsaccount da einloggen und euch lustige Dinge zusammenklicken. Das Ganze funktioniert dann auch hoffentlich nicht nur für Flyer oder für Visitenkarten oder für Postkarten oder Plakate, was auch immer. Das gibt es dann irgendwann später auch für T-Shirts und andere lustige Dinge, die man bedrucken kann. Jo. Ähm, genau, das wäre eigentlich. <lacht> so, wenn ihr euch jetzt fragt, wann geht es los? Also, wir, wir hatten geplant, dass wir einen Beta-Test irgendwann im September äh, durchkriegen, wo man das Ganze mal irgendwie ausprobieren kann. Und äh, hoffen, dass wir ab 1.10. damit startklar sind. So, dass es passend zum Wahlkampf. Ähm, genau. Soll ich das noch da vorlesen? Nein. <lacht> ich kann das ein bisschen größer machen. Wie gesagt, ja, Fragen? Äh, natürlich auch den Wahlkampf bezogen. Ja. Auf den Wahlkampf bezogen. Ich hatte ja auch schon geschrieben, meine Demokraten. Äh, ja, wir wollten ja dieses einheitliche Auftreten. Ja. Und wir wollten ja dieses einheitliche Auftreten, zumindest mal, sage ich jetzt mal, zwischen Barü Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, gut wäre Hessen, erklärt sich auch bereit, damit zu ziehen, haben sie gesagt, oder die Wahlkampfleute ein bisschen. Wann wäre denn die, September ist da natürlich zu spät. Das ist für Plakate und solche, Sachen ist das out of order. Äh, deswegen dieses Grunddesign, ich nenne es einfach mal dieses Grunddesign, was ja da von mehreren Leuten entwickelt wird. Ich meine nicht das CI, ich meine das CD. Ja, wir brauchen kein komplettes CI, sondern wir brauchen das, dafür reicht das CD, was wir jetzt dafür uns machen. Wäre nicht doch eine Möglichkeit, das irgendwie vorzuziehen, das irgendwie noch zwei Monate anzumachen? Weil wir haben zum Beispiel in Göttingen und in Kassel schon mal explizit auf das Problem hingewiesen. Da hieß es, dass bis zum Bundesparteitag wenigstens zwei, drei Sachen so weit fertig sind, dass wir dort mal ein Meinungsbild machen können, was wir aufnehmen. Wenn das nicht ist, wird es schwierig. Okay, ja, zwei Monate vorziehen, wird wahrscheinlich schwierig werden. Also, wann wollt ihr denn in BAVÜ oder in rheinland pfalz eure plakate bestellen? Fang nur Also ich kann das für Baden-Württemberg reden. Wir hatten jetzt natürlich schon, ähm, was das Wahlkampf-Team betrifft und ATZ betrifft, da warten wir ja schon. Grundsätzlich ähm, zum Beispiel. Wir haben schon Flyer gemacht. Die Türkensaktion. wir haben schon Flyer gemacht. Wir haben Flyer machen müssen selber, mit dem eigenen Sachen, von dir habe ich ja halt immer gehört gestellt, das bitte über den p so zu sagen. Äh, können wir nicht, weil es da nichts drin ist. Äh, wir haben Flyer gemacht für unsere Unterschriftenaktionen, wo wir den Leuten erklären, warum gebt ihr uns die ganzen Unterschriften? Geht ihr ein Risiko ein? Gebt ihr kein Risiko ein? Ähm, dann, weil die Leute fangen die Unterstützung schriftlich ein und müssen uns die ganze Adresse geben. Da wollten wir was in die Hand drücken. Also das heißt, es läuft schon relativ viel in Baden-Württemberg, wo schon explizit Flyer gedruckt worden sind, und wo wir aktuell eigentlich jetzt schon irgendeine äh, Sache bräuchten, wo wir jetzt schon handeln könnten sogar. Also wir haben schon begonnen. Konkret jetzt Wahlkampfflyer. Also ja. Ähm, ja. Das ist ja jetzt lustig, wenn, wenn du sagst, wir haben äh, alle Flyer gemacht und wir wollten die dann von P Shop bestellen und waren nicht da. Also das ist ja genau das, was Gordon sagte, wenn wir Flyer macht man schickt ihm die rüber und bestellt sie darüber, dass zum Beispiel dann auch andere Gliederungen aus eurem Landesverband, die dann da anfragen, äh, entsprechend auch die Freie haben können. Äh, ja, das ist klar. Es wird aber sowas, wie du eben selbst gesagt hast, mit. das geht da ja abruf zu, das muss morgen fertig sein und da gehen solche Dinge unter. Äh, bei uns gibt es das andere. Bei uns wird jetzt nach und nach werden die Direktkandidaten gewählt. Die Direktkandidaten sind es ist jetzt etwas blöd, man kann sie aber auch nicht immer einbremsen. Die sind dann heiß, die möchten gerne einen Wahlkampf machen, die möchten gerne ihre Flyer machen, die möchten vielleicht sogar schon irgendwo ähm, ein Diener-Einstagart sich hinhängen, selbst noch nicht die große Menge, aber möchten schon irgendwas haben. Es ist schon relativ, ja... Man soll sie auch nicht einbremsen. Das ist ja auch immer so. Ja, dann fängt dieser Wildwuchs wieder an. Und wir wollten eigentlich diesen Wildwuchs relativ umgehen, um ein einheitliches Bild abzugeben. Deswegen frage ich eigentlich jetzt nicht. Wir können andere Sachen an den P Shop geben. Probieren wir auch. Auch diese Plakate, die wir dann, ich sage einfach mal außerhalb dieses äh, CD entwickeln, werden wir an den P Shop geben. Ja, aber das bringt nicht das einheitliche Bild. Das, da frage ich das. Ähm, das ist durchaus eine äh Konkrete Frage und auch auf diese Frage, wie ihr gerade äh, am Beamer äh, seht, ähm, gehen wir gerade aktuell ein. Ähm, es wird gerade aktiv an diesem Corporate Design Manual gearbeitet. Ähm, das ist jetzt hier schon mal die erste Preview. Ähm, ich denke mal, in den nächsten zwei Wochen ist das Ding fertig, ähm, sodass dann tatsächlich auch alle Leute ähm, das entsprechend nutzen können und wie hier ein geschlossenes Auftreten ähm, ermöglichen können. Im Anschluss werden dazu ähm, die entsprechenden Vorlagen, ähm, wie sie jetzt gerade schon mal von ähm, Hermie vorgestellt werden, wurden, ähm, produziert, gemacht, die dann später auch in die Web-to-Print-Funktion hineinkommen. Ähm, das heißt, es ist im Moment noch ein laufender Prozess, und sicherlich werden wir da versuchen, auch auf euch zuzukommen und zu sagen, okay, jetzt ist das Web-to-Print vielleicht noch nicht fertig, weil es gerade aktuell noch programmiert wird oder noch in der Testphase ist, aber wir haben zum Beispiel die Vorlagen schon fertig und wir können irgendwie eure Vorschläge, eure Direktkandidaten da zumindest schon mal reinstecken. Also ich kann jetzt äh, für die Piraten Stuttgart hauptsächlich sprechen. Wir haben uns in letzte Zeit ansprechend sehr, sehr schön schöne Playa gemacht. Natürlich, äh, es entspricht jetzt nicht diesem Aussehen. Wir haben uns bis jetzt an den Bundestagswahl, äh, sagen die von 2013 angelehnt mit dem Gelb und dem Blau. Äh, das sollte natürlich jetzt dann anders gemacht werden im einheitlichen Auftreten. Wie schnell ist der Peschwa, wenn unsere Leute, die mit äh, verschiedenen Mitteln arbeiten, sich genau an das halten würden, wie die Dateien euch geben, mit dem Zusenden Könnt ihr es genauso schnell wie Flyer, etc. was anderes machen? Wenn ja. Ich ja. Also es ja. funktioniert. Ja, es funktioniert. Okay, du kannst dann werde ich das jetzt so weiterleiten. Herr, ja. mich ja. könntest du mir bitte das an meine E-Mail-Adresse schicken? Dann werde ich das in Baden-Württemberg nicht sagen, dass das, die E-Mails Wie gesagt, das ist noch eine Premiere, um euch jetzt gerade mal zu zeigen, dass aktuell wir daran arbeiten. Ich sage gerade, in den nächsten 14 Tagen ist das fertig. Und dann schickt Stefanie dir das gerne zu. Ja. Ja, aber ich brauche trotzdem.